Ah guck mal, da ist der Hammer. Was das? Hast du den Hammer gesehen zum Schluss? Ja, noch bedeutet das. Äh, wenn du richtig stehst, dann kann er dich bis ins Ziel katapultieren. Ja. Ich bin dagegen gesprungen, er ist nicht umgefallen. Oh Mann! Oh, ja. ja. Das ist der richtige Weg da. Oh, ich glaube für mich ist es, glaube ich das Ende. Ich kann es diesmal schaffen. Oh, ich habe gerade Takedown Oh, der Hammer hat mich getroffen. Ich bin Ach, drin. Bist du zurückgekommen? Nein. Ein bisschen nach vorne. Oh, ich habe es geschafft. Na ja, gut. Um. So, Ritterparcours. Also, ich finde die Map ganz gut. Ja, ich auch. Nur ein bisschen schwierig. Aber oh, wir sind nebeneinander. Ach, ach, das ist doch ein Gehst du auch links? Ja. ja. Oh. Ich muss aufpassen, was dass du mich nicht aufspießt. Die Theoretisch. Theoretisch 18. Ja. das andere ist ja irgendwie nur so die die die so die die die die die die da ist die die die die lebensgefährlich doch das spiel ist für die die die die ich die die die die die die die jetzt bin ich bei der die die die goldene mitte nicht nee, ich schub's einen Ach, du bist vor Nice. Ich bin Platz 8. Ah. Nice. Ich bin Platz 11. Was denkst du? Schaffen wir das dritte Minispiel? Ja, also, total. <lacht> also, ich war mal dieses Wand-Spiel machen. Ah, hey sehr gut. So <lacht> ich sag euch erstmal den einen Spieler. <lacht> auf dem Weg du seh <lacht> oh. <Ist die> nicht. <lacht> Aber wir müssen den großen Block auch nach vorne schieben. Aber keiner hilft mir. bin auf die linke Seite gegangen. Ach, und bist du durch? Nee. Aber mit einem Hechtsprung? Was? Leg. boah, ehrlich? Aber jetzt nicht ich mehr. Komm mal nach rechts. Hier ist, hier ist tote Hose. Also, ich bin da. Also, ich bin schon drüben. Ich bin schon drüben. Warte, komme ich gleich zu dir? Adap oh. Wo bist du? Links? Ich bin ja Ach, nicht. Ich klette einfach hier rüber. Hat ja, mal klappen würde. Halt dich fest. Peace. Hallo? Ja, habt ihr Chance. Oh Gott. Nein! Ja, ja klar, dass ich durch den Schlitz runtergefallen bin. Oh, ich, bin ich bin der Letzte gewesen. Ja, hast geschafft? Ja. Ah, sehr gut. Und vor mir war natürlich der Schlitz. Also ja. zwischen dem und der Mauer und ich bin natürlich runtergefallen. Ja, schlecht. Ja klar. <lacht> Sonst hätte ich das Minispiel auch geschafft. keine Ahnung, wie ich das geschafft habe noch am Ende. Oh, Verbindungsfehler, ich kann dir leider nicht zuschauen. Ja, bei mir auch, geil. Oh. Was? Oh, scheiße. Oh, nee, ich nicht. Ich bin durch. Mann, ich war doch drüben. Ich bin durch. Ja. Ja. Nee, ich schaff's nicht. Oh. scheiße. Mist. Tschüss. Oh, tschüss oh Gott, hier wird's nervig, glaube ich äh... ja oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. ja, das sieht gut aus bei dir äh, wechseln, Lieber Poppe also Aha. Vorsicht, ich will wieder greifen Okay, das war gut Ach, sehr gut oh, hier darfst du kein Fehler machen Gut, dass ich nie Fehler mache oh, das wollte ich ja so. stolper ich vielleicht direkt unter ah sehr gut dass die abgesetzt oh nein oh nein oh nein so ganz ruhig Okay, der hält sich da nicht fest. Okay. Ah, sehr gut. mich nicht. Ah, Scheiße. Oh, das könnte wirklich knapp werden. egal oh. Ich sehe gar nicht der Zahl, wie viel sich qualifiziert haben. Äh, ich sehe das auch nicht. Da Muss man einfach nur hier durchschaffen. Sogar noch besser. Wenn okay. du ja, das jetzt schaffst, dann kommt oh. nur noch das mit dem Hammer. No. Oh nein. Ja ist klar. Scheiße. Wow. Bei dem allerletzten Ding, das dann noch kam. Warum habe oh, ich jetzt ja. so gedient? Ah, hallo. Hi. Wo? Oh. Ich mit ich Ja, ich auch. Huh. Okay. Ja, das ist Schatz Ja. Oh. wenn ich nicht schon wieder umgefallen. Das ging bestimmt alle auf gelb. Ja. Oh, ich habe so beschossen Hey, der schießt der der, der der läuft in der Luft. Verdammt, das war kacke. Cheater, jetzt eigentlich nur auf diese, diese... diese seitlichen Dinger hier gelaufen. Diese gelben. Ach, die den Hammer. Ja, ich auch. Ich bin runtergefallen. Ja, oh Gott! Ich bin jetzt gleich bei Gelb. Ja. Und ich nehme die linke. Ja, man bringt doch gar nichts jeder. Er ist so ein Loch da ja. in der Mitte. Oh, ich bin nicht gestorben. Ich bin das nur schaffen. Ja, ich glaube schon. Da bin ich. Ja, bist du links in der Sonic. Ah, ich habe dich gesehen. Ja, klar, dann schubst du sie natürlich. So wie ich durchs Glas im letzten Ding abkratzen. Oh. Oh, die Kugel hätte mich fast gekillt. Ah. Oh. oh nein! So. ich bin immer noch beim Ball. Mann, ja klar. Na ah ja klar, dass jemand dann mich schubst. Du noch am Leben, oder? Ja, ja. Ich bin jetzt bei diesem gelben... Ja, ich diesen auch. ...diesen Schaschlik-Spießen. Ja. Rennen, grüner Mann. Rennen. Ja, wo bist du? Ich bin beim letzten Ding. Nein! Nein! Ich bin jetzt auch bei den letzten. Äh, du meinst bei diesen so? Ja. Oh Gott. Oh, der eine jo! wurde runtergeschossen. Ich wurde schon wieder vom allerletzten <lacht> Ding getroffen. Hey. Ja, du raus. Ja. Ach scheiße. Ja. Immerhin ja. hey, den letzten Teil. Ja, ich hab's geschafft! Yes. Oh je, oh je. Ähm, ah, du kannst mir da helfen. Ja. Ich denk mal, die anderen werden wahrscheinlich den hier schon nach vorne schieben. Ja, der bewegt sich, glaube ich. Achso, den brauche ich aber nicht. Okay. Weil hier ist es einfach. So, links, links. Super, links. links. wollte halt ich fest oh. ah, genau das hasse ich ey. ja wenn so viele da sind ist ein bisschen kacke ja ja ja ja Äh rechts, ja auf die. Ah. Ah. ich hält ja Ich ja Boah. Alter, wie beschützt mich? Okay, äh, wie, äh, was? Der eine ist drüben? Echt? <lacht> Jetzt erreicht ich mal meine Shit hier weg. <lacht> halt ich doch mal was? Ich will doch Papagei. So. Oh. Oh. Level oh, sehr gut. Eine Kronen mehrzahl. Wir sind die Leute schneller. Wir sind die Leute schneller, ey. Ja, mich alle überwurscht. Schicken die? Tschüss, Alter! Oh. Hab mich da einen noch mitgenommen, Alter! Ich klette einfach auch so. Bist du jetzt auch bei den Propellungen? Ja. Ich probier mal aufs äh, auf Risiko. Oh. Nein! Oh, aber ich lebe noch. Also ich bin zwar drüben rechts. Ja, ich bin auch rechts jetzt bei dir. Aber weiter hinten. Oh Gott, der kam. Nein! Oh, das war ein Fehler. <lacht> Aber ich lebe noch. Nein! Natürlich bin ich in die Mitte gelandet. Mal wie die da an, an dem Abhang stehen. Hi. Komm, komm da rein. <lacht> so. Ich gehe durch die Tür ganz rechts. Die wird schon das richtig stimmt. sein. Das ist eine gute Startposition. <lacht> Und was denkst du hier auf Safe -Spiel oder auf Aggressiv? Oder nicht? Je nachdem, wo ich gerade bin. Oh, stimmt. Nein, Türteile sind im Weg. Oh, ich bin jetzt Platz 2. Oh, oh, geil. Immer noch Platz zwei. Ja, ich hab's gesehen. Die einzelne Tür da. Ja, ich bin zweiter Wir kommen auch alle. Oh, 50 Prozent bitte nicht mit der Mauer <lacht> schon besser und Fenster? So? obwohl... Nee, doch nicht Reicht oh, ich bin vorne. gute Position aber oh, jetzt doch egal wie schnell du bist äh. So, an sich hast du recht aber wenn die dann so schubsen ist man dann so nervig oh. äh, Holzbalken, ne? ja. äh, äh. ich komme nicht über über die balken Ach jetzt. So bin ich jetzt wieder an dem allerletzten ding erfolgt ne? oh, ich bin untergefallen oh, ich bin noch mal runtergefallen ich war schon so weit Au. Nein, ich dachte, ich würde es schaffen. Ah, ich sehe dich. Ja, du bist auch noch hier. Ja. Ja. Was er schubst mich. Da kann ich halt nichts machen. Ich bin raus. Ja, oh, Ach, da bist du. Das war mein Das war gleich Oh. Nein! Jukster teil sehr hoch. Jetzt darfst du nicht verkacken. Ja. Ah, Scheiße. So ein Dreck. Ey. Also wer behauptet, dass Vollgeist ein ruhiges Spiel ist, ja. der sich an. Voll frustrierend. <lacht> Verstehe nicht, wie Battle Royale Spiele irgendwie so erfolgreich sind. Ey ich auch nicht ich könnte soweit halt nicht irgendwie jeden tag in der woche oder so zocken ich auch nicht und mehr damit vorhin oh, das hat mir noch gar nicht gehabt naja heute noch nicht jedenfalls ja so, ich bleib bei dir ich mache das immer so dass ich von hier ja, von einem zum nächsten Mal ja, oh, ich auch. Klo, bei dem greife ich nie Schon ah, hallo. Was du warst schon los? 9. 10. Alter. die. nicht? Ja, Macht es einfacher für uns? Ja, komm, her, oh, ja, und doch ich essen ja, oh, und wieder mit mich fest. <lacht> also, was mag ich nicht? Und da bist du gerade. Ich komm. bin jetzt bei Dom. Ja, ich habe dich gesehen. Das ist noch drei Stück. Los, Leute, fliegt Liegt und siegt. Hi. <lacht> oh. Wo ist, ist die Platten lösen sich hier noch nicht auf im ersten Finale oder war das hier auch gewesen? Ich bin mir nicht sicher mich, ne? Sind schon einige rausgeflogen? Na, okay. wäre auch zu simpel Ich bin ich hab's überlebt. Ja, eine oh, ist, und ist der <lacht> Zwei sind oh, man, natürlich nein, ich bin aus oh, Scheiße. Nein, wo oh, Ich hab geilen Salto gemacht. noch. <lacht> Ja, sieht aus wie deadpool hier ach der rosa ne so ein roter war hier gerade. Oh Gott. ja gerade ich glaube oh, ich ist weiß hier <lacht> da oh, gewählt ja hast du geschafft ja ah, sehr gut äh, nämlich haben zwei leute behindert weil ich wollte nämlich zurücklaufen Aber Aber du, du bist direkt neben mir bleib hier ah. <lacht> Direkt rechts neben mir da ja, kommt finale ist noch mal das eine spiel ich könnte dir so sehr ne. nee. ah, natürlich kommt das auch noch jetzt und machst du diesmal auf safe oder auf Angriff? weil nicht am anfang war ich so kamikaze halt mhm ganz links Da so, die wackeln die ist auch schon richtig nee. Nee, die schubsen ganz schön nein nein von allen nee. du kannst es noch schaffen Ah, die besten machen wir auch safe. Bin jetzt sicher, Idioten. Ja, nein, oh, mein oh, mein oh. scheiße. Hey, er war ja wieder voll klar.